Die Geschwindigkeit eines Körpers auf einer schiefen Ebene ist proportional der Steigung. Genauso ist die Geschwindigkeit des konduktiven Transports proportional dem Gradienten der transportverursachenden Größe. Die Proportionalitätskonstante, hier k abgekürzt, kann man im mechanischen Analogon mit der Reibung vergleichen, die zwischen Gegenstand und schiefer Ebene herrscht.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 Der Wärmetransport ist also stationär. Wir haben den Gradienten der transportverursachenden Größe die T nach dx. Wir haben die Flussdichte dQ durch a dT und wir haben die Rositätkonstante minus Lambda dazwischen. Wenn der Temperaturgradient nicht überall gleich ist, haben wir instationäre Wärmeleitung. In dem Fall kann sich die Temperatur an einigen Stellen ändern. Dies wird durch das zweite Fourier'sche gesetz beschrieben. Ein Temperaturprofil ist Voraussetzung für einen konduktiven Wärmetransport. Von der Steigung dieses Profils hängt die Geschwindigkeit des Transportes ab. Von der Krümmung des Profils hängt die Änderung der Temperatur mit der Zeit ab. Metalle leiten die Wärme sehr gut. Anorganische Materialien leiten die Wärme deutlich schlechter. Gase sind besonders schlechte Wärmeleiter, allerdings müssen sie in Ruhe sein, es darf keine Strömung auftreten. Diese Situation haben wir in idealer Art und Weise in Styropor, bei dem das Gas in kleine Kompartimente eingesperrt ist. Für Gase kann man aus der kinetischen Gastheorie auch eine Formel ableiten, mit der man die Wärmeleitfähigkeit abschätzen kann. Aufgrund des Temperaturgradienten kommen aus der einen Richtung energiereichere Teilchen als aus der anderen Richtung. Die Wärmeleitfähigkeit hängt zusammen mit der Wärmekapazität CV, mit der Dichte des Gases N durch V, mit der mittleren freien Weglänge und mit der mittleren Geschwindigkeit. Leichte, kleine Teilchen haben also eine besonders hohe Wärmeleitfähigkeit. Verglichen mit Stickstoff ist Wasserstoff viel leichter und viel kleiner, das heißt es hat die deutlich größere Wärmeleitfähigkeit. Xenon als sehr schweres, voluminöses Gas hat entsprechend eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit. Eine mit Xenon gefüllte Glühbirne leuchtet deutlich heller auf als eine mit Argon gefüllte Glühbirne, einfach weil die Wärme in der Xenon-Glühbirne schlechter von der Glühwendel wegtransportiert wird. Tatsächlich ist eine Glühbirne eine Art Wärmeleitfähigkeitsdetektor und man nutzt diese Art Detektoren zum Beispiel in Gaschromatographen zum Nachweis verschiedener Gase. Wärmeleitung ist konduktiver Wärmetransport. Es gilt die allgemeine Transportgleichung für die Konduktion. Wir haben einen Temperaturgradienten und wir haben eine Wärmeflussdichte. Die Proportionalitätskonstante nennt sich Wärmeleitfähigkeit Lambda. Das zweite Fourierische Gesetz beschreibt die Temperaturänderung bei nicht nichtstationärem Wärmefluss. Für Gase können wir die Wärmeleitfähigkeit abschätzen. Kleine, leichte Gase haben die größte Wärmeleitfähigkeit.